Ja, ich glaube, auch bei zweiter Halbzeit haben wir eine gute Intensität ins Spiel reingebracht gegen den Ball und haben es einfach schwer gemacht für Mbappe und Messi. Nicht so viel Platz gehabt, in die Tiefe zu rennen und zu drehen. Und ich glaube, das war ein großes Ziel für uns. Trotzdem, der erste Halbzeit war ein bisschen schwierig. Hat der Trainer in der Halbzeit nochmal was Besonderes gesagt? Die habt ihr habt ja in der zweiten Halbzeit schon mal mentalitätmäßig zugelegt. Ja, wir haben. Das sind über ein paar taktische Sachen durchgegangen, aber einfach, wir müssen einfach die Intensität hochfahren, wenn wir das Spiel gewinnen wollen und das wollen wir alle und das haben wir dann gezeigt. Was bedeutet der Sieg jetzt für euch? Letzte Wochen waren auch nicht mehr ganz, ganz einfach das Spiel heute, das absolutes Top-Spiel für euch und jetzt eben im Viertelfinale? Ja, wir lassen das jetzt nicht zu unserem Kopf zu groß äh, gehen. Wir müssen jetzt einfach weiter in die Bundesliga gehen und jedes Spiel Einfach immer den Performance zeigen, wir wissen, was für Qualität wir haben und was wir zeigen können. Wir müssen das jetzt einfach week by week zeigen. Habt ihr das noch gefeiert eben in der Kabine? Ja, ein bisschen haben wir das schon gefeiert, weil es war ein guter Sieg für uns, auch für den Gefühl und alles. Und das müssen wir jetzt einfach weiternehmen. Plötzlich sich für Serge, getroffen hat heute, nachdem den letzten Wochen war. Ja, das war ein super Tor. Wir wissen, wie Qualität Serge hat und vorne vom Tor wissen wir, der macht der rein. Der Plan war schon ein bisschen Pressing zu spielen, nicht zu hoch aufzurücken wegen Mbappé, der Geschwindigkeit. Oder wie war der Plan an der ersten Halbzeit? Ja, wir müssen für Mbappé seine Schnelligkeit schon ein bisschen aufpassen. Dann haben wir ein bisschen gewartet äh, auf eine richtige Auslöse, wo wir dann durch äh, auf dem Pressing gehen können. Und dann wir, haben wir ein paar Sachen geändert, zweite Halbzeit, ein bisschen mehr Intensität. Dann haben wir es schon besser gemacht. Danke.